Herzlich willkommen zu Audiato.at, dem Grundrechteblock zur Pandemie. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Robert Siebis. Ich heiße euch willkommen zur Sendung Nummer 51 von Narrative. Ich bin ganz geehrt und erfreut, hier mit Prof. Dr. Allerberger zu sitzen. Er hat sich jetzt die letzten Monate hochintensiv mit den weltweit führenden Experten zur Corona-Krise ausgetauscht, weil er natürlich dafür auch verantwortlich ist. Ich, ich profitiere vielleicht als erstes mal kurz Sie zu fragen, was ist eigentlich Ihre Funktion in dieser Krise jetzt gewesen die letzten Monate? Ich bin bei der Österreichischen Agentur für Gesundheit, einer ausgelagerten Einrichtung vom Gesundheitsministerium für den Bereich öffentliche Gesundheit zuständig. Öffentliche Gesundheit in dem Zusammenhang ist einerseits eine Laborfunktion, wo wir Laboruntersuchungen für Amtsärzte tätigen, vor allem wenn es um Ausbruchsabklärung geht, wenn man wissen will, wer hochresistente Tuberkulose oder antibiotikaresistente Gonokokken eingeschleppt, übertragen hat. Diese Untersuchungen werden bei uns gemacht. Und das Zweite ist, auch die epidemiologische Surveillance, die Überwachung von Infektionskrankheiten, die die Behörden vom Epidemiegesetz her zu betätigen haben, wird mit AGES-Personal, äh, mit dem epidemiologischen Meldesystem bewältigt. Also ich bin ja aus Deutschland und da kennen wir das Robert-Koch-Institut, das ist im Prinzip das Gleiche. Es ist das gleiche wie das Robert-Koch-Institut, nur dass es bei der AGeS auch noch andere Bereiche gibt, wie Lebensmittelüberwachung, wie Tierseuchenkontrolle, auch Saatgutzulassung. Und das sind in Deutschland dann eigene Institute, Paul-Ehrlich-Institut, Friedrich-Löffler-Institut, Robert-Koch-Institut ist eben auch hier für Surveillance und Laboruntersuchungen von Referenzzentralen zuständig. Also kann ich etwas erlaubt sagen, Sie sind der österreichische Herr Wieler? Jawohl, wobei der Herr Wieler gelernter Tierarzt ist und ich bin der gelernter Humanmediziner. Wie können Sie aber ja ein, zwei Beispiele nehmen, wo Sie merken, das geht auseinander, dass Ihre Sichtweise auf die Krise anders war als die in den Medien und in der Politik? Ich glaube, das liegt in der Natur der Sache, wenn man selber mit dem beschäftigt ist, ist mir ja selber auch äh, gebeiersst, weil man die eigenen Erfahrungen hat. Äh, man muss immer zurückdenken, was sich da äh, Weihnachten letzten vorletzten Jahres abgespielt hat, diese Bilder aus China, wo die Meldung gekommen ist, dass eben ein SARS-ähnliches äh, Geschehen aufpoppt. Und äh, auch wir haben ja am Anfang keine echte überprüfbare Information gehabt. Wenn Sie zurückdenken, es ist darüber geredet worden, dass es das gar nicht vom Mensch zu Mensch übertragbar ist. Es ist am 23. Ende von der WHO äh, als vom Mensch zu Mensch übertragbar bestätigt worden. Äh, es ist darüber diskutiert worden, dass man in der Umgebung eines Tiermarktes in Wuhan gewesen sein hat müssen, um sich anzustecken. Also es war nicht einmal klar, dass das eine infektiöse Erkrankung ist. Am 10. Jänner haben die Chinesen dann äh, diese Sequenz äh, veröffentlicht und da war erstmalig klar, dass es das wirklich ein SARS-CoV-2, also ähnlich wie das SARS-Virus, ein neuer Erreger da ist, mit dem wir zu tun haben. Und haben Sie gab es da schon ähm, Diskrepanzen Ihrer Sichtweise wie zu, an, zu den anderen, die das beurteilt ja. halt hatten? Wir haben am Anfang natürlich auch nicht wirklich gewusst, was, was auf uns zukommt. Die Sequenzen sind ja wie gesagt am 10. Jänner ins Internet gestellt von, von der Charité von Christian Trosten. In Österreich hat es dann ab 19. Jänner schon die Diagnostik gegeben und die war am Anfang extrem zentralisiert. Das heißt, ganz wenige Einrichtungen haben, haben die Diagnostik überhaupt gehabt vor Ort. Man hat die Beprobung sehr zentralisiert und das war eigentlich einer der ersten Punkte, wo natürlich unterschiedliche Meinungen sind. Als gelernter Arzt halt man es für einen Riesenfehler wenn ein, ein Kollege nicht die Möglichkeit hat, äh, diagnostisch äh, Infektionskrankheit abzubehren weil er keinen Zugang zum Test hat. Mhm. Aus politischen Gründen war sicher auch damals gerechtfertigt, äh, weil einfach die, die Teste knapp waren. Äh, ist entschieden worden, dass das die Entscheidung, wer getestet wird und wer nicht, aus den Händen der niedergelassenen Kollegen entnommen wurde. Und... Von Behörden getätigt wurde. Plötzlich hat es in Österreich diese Rufnummer 1450 gegeben, hat praktisch separat zum bestehenden medizinischen System ein neues diagnostisches System aufgebaut. Und das hat ja im Prinzip ein Jahr gehalten, erst als dann im Herbst diese Antigen-Teste aufgekommen sind und dann plötzlich der Zugang zu den Testen. Heute sind auch PCR-Teste kein Problem mehr, geschweige denn von Antikörpertesten, von serologischen. Äh, erst wie dieser dieser Mangel an Testkapazität weg war, sind dann die Praktiker eingesprungen und haben auch dort Diagnostik machen können. Aber Ganz am Anfang war das wirklich ganz zentralisiert geregelt. Und äh, wie gesagt, äh, es hat sich geändert. Am Anfang ist man davon ausgegangen, dass man hier eine Seuche hat wie MERS oder Ebola. Man hat damit gerechnet, dass das eine Handvoll Fälle, wenn überhaupt, treffen wird. In MERS haben wir bis in Österreich zwei Erkrankungen gehabt, aber eben 30 Prozent Sterblichkeit, der Krankheit, auch in Österreich. Einer der beiden ist verstorben. Und diese Sorge nach einer schweren Pandemie hat sich natürlich auch dann bei mir etwas früher gelegt, weil mir selber Beprobungen gemacht hat. Man ist immer wieder auch für Fälle, wo aus irgendeinem Grund das 1450-System nicht funktioniert hat, ist mir gebeten worden, vor Ort Proben zu ziehen. Man hat natürlich auch dann früh positive gehabt. Und man hat gesehen, obwohl man die Beprobungen macht, hat man sich nie angesteckt. Also die bloße Tatsache, dass man Kontakt hat, Familien zu Hause aufgesucht hat, Frau, Mann, Kinder, Großeltern beprobt hat, wo positive dabei waren. Und man hat sich selber nie angesteckt, hat auch dieses Verständnis, wie ansteckend ist es. Denn das ist ja auch am Anfang völlig konträr gesehen. Es hat viele Experten gegeben in Österreich, die der Ansicht waren, das wird Aerosol getrieben, also durch Aerosole übertragen. Aerosole wird ja auch übertragen, wenn wir reden, mit Meter Abstand, eine Viertelstunde, ideale Situation, um das Virus zu übertragen. Aber Aerosol im Sinn, dass jemand in der Kirche singt und 2000 Leute stecken sie an, weil sie am nächsten Tag noch immer die Viren in der Kirche haben. Diese Sorge haben wir eigentlich nicht gehabt, weil wir einfach auch im Rahmen der Abklärung der Fälle gesehen haben. Dass äh, die Vorgaben der Chinesen, dass es wirklich 15 Minuten braucht, die Leute müssen reden, müssen engen Abstand haben, vor allem Innenräume, dass das war, dass aus dieser unterschiedlichen Erfahrung natürlich andere Einschätzungen resultieren, äh, kann ich gut verstehen. Es sind jetzt zwei ähm, spannende Aspekte. Einmal, äh, man die Leute haben das unterschiedlich beurteilt, wie die Übertragbarkeit ist, wie ansteckend das ist. Und ähm, die andere, das andere Beispiel war auch, wie gefährlich das Virus selbst ist, weil sie erzählten anfangs, gab es die Vergleich mit Mers. Und wir haben, wann, war denn das, also wann haben Sie das denn anders gesehen als viele andere? Wo, wo haben Sie das gespürt? Im Prinzip war das, sobald wir die ersten Fälle wirklich gehabt haben. Der erste Fall in Österreich war im Jänner 2020. Dieser Deutsche, die in Kütei dort der Hütte nachweislich zwei Tage war, sogar mit Fieber. Und kein einziger der 21 Leute, die auf dieser Hütte, Hotel kann man auch sagen, in den Alpen waren, hat sich angesteckt. Also wir haben gesehen, es ist nicht so. Ansteckend, wie manche behaupten, dass man eben nur scharf hinschauen muss und schon ist man infiziert. Wenn jemand äh, nachweislich das Virus hat, nachweislich äh, Krankheitszeichen hat und trotzdem in zwei Tagen keinen einzigen Ansteck, die Be Kontaktpersonen waren alle in Quarantäne, äh, dann wird man schon ein bisschen hellhörig. Und auch das zweite Auftreten in Österreich, der eine oder andere erinnert sich an Hotel Europa, das war der 25. Februar 2020, das waren zwei Italiener, Bärchen, die waren zu Hause bei den Verwandten, haben auch ein Fußballspiel äh, besucht, äh, wo sie sich angesteckt haben dürften, aber auch Anke in Italien war Covid-positiv. Äh, die haben in der Rezeption gearbeitet und kein einziger von 61 hat sich angesteckt. Also man hat schon gesehen, äh, das passt nicht ganz zusammen. Die Bilder aus China, wo man nur die überlaufenden Intensivstationen gesehen hat, wo man gesehen hat, wie Krankenhäuser aus dem Boden gestampft werden, weil so viele Leute krank werden. Und äh, die Realität mit dem, was wir in Österreich am Anfang gesehen haben. ja nicht unterschätzen Covid. Es ist eine Pandemie, wie wir sie seit langem nicht gehabt haben. Wir haben auch eine Übersterblichkeit in Österreich im letzten Jahr gehabt. 6.600 ist eine signifikante Übersterblichkeit. Verglichen mit fünf Jahren früher haben wir die letzte größere gehabt mit Grippe, mit 4.400. Aber es ist eben nicht, es ist nicht der gravierende Unterschied, den man am Anfang gefürchtet hat, wo man wirklich glaubt hat, jetzt kommt der Krankheit. SARS-CoV-2 sowie mehr sei an das Coronavirus 30% Sterblichkeit? Ähm, wir haben, haben schon zwei wichtige Punkte angesprochen. Ansteckbarkeit und ähm, Gefährlichkeit. Der dritte ist dann immer die Immunität. Also wie viele haben schon nicht nur Antikörper, sondern auch ähm, T-Zellen, die ähm, darauf vorbereitet sind, ähnliche oder dieses Virus zu bekämpfen. Ähm, da sagen Sie, die Vermutung war, dass es gar keine Immunität gar gibt. Nicht? Und da, das, ich erinnere mich, dass das ganz stark kommuniziert wurde. Also es gibt keine, niemand ist immun. So. Und das war monatelang äh, stark kommuniziert. Woher kam denn diese Annahme? Ich gehe davon aus, dass einfach äh, medial, und das ist jetzt weltweit gesehen, eine Handvoll Personen äh, einfach... Äh glaubwürdiger aufgetreten sind und diese Meinung vertreten haben. Wir selber haben ja äh, diese Meinung nicht geteilt, weil wir einfach nochmals bei unserer beschränkten Erfahrung, die wir in Österreich hatten, gesehen haben, dass sich da nachweislich Personen nicht angesteckt haben, obwohl der Kontakt da war. Und was wir auch schnell gesehen haben, und das, das sieht man, weil man äh, im europäischen Mikrobiologen- und Infektiologen-Journal als Editor tätig ist, wo man dann jedes Wochenende ein, zwei Arbeiten, die eingereicht werden, redigiert, also lesen muss, begutachten muss. Und da sind ja schnell dann die Arbeiten von Spanien und dergleichen gekommen. Und wir haben schon schnell gesehen, dass 20 Prozent der Personen, und das ist eins zu eins heute im AKH in Wien belegbar, im Personal der Dermatologie, die haben selber eine Studie gemacht, äh, eindeutig, Immun sind. Also offensichtlich die alten Coronaviren oder ähnliche Viren, die es ja immer schon gibt, in der Humanmedizin haben die nie eine größere Bedeutung gehabt, weil es einfach ein respirationstak ist. Anders wie in der Veterinärmedizin, wo die zum Teil gefürchtet sind, weil sie eben Schweinebestände, Geflügelbestände wirklich dezimieren können. In der Humanmedizin aber nicht einmal die Diagnostik gemacht. Da hat es ein paar Forscher gegeben, die mit dem gearbeitet haben. Aber das hat niemanden gefürchtet. Aber für uns war klar, dass zumindest 20 Prozent äh, keine Antikörper bilden. Auch das war etwas, mit dem man nicht gerechnet hat. Wir haben Patienten. Äh, Patienten ist wieder der falsche Ausdruck. Äh, die Definition, die die WHO vorgegeben hat, ist ja, dass als Fall zählt jeder, der einen positiven Laborbefund hat. Also das ist ja auch, wir reden nicht von Patienten, was Patient heißt für mich immer Infektion und Krankheitszeichen, sondern von Fällen. Äh, und da haben wir auch gesehen, dass 20 Prozent keine Antikörper produzieren, auch keine neutralisierenden und trotzdem die Infektion äh, entweder selber überstanden haben. Also wir haben belegbar Leute, die auch pcr positiv an die Fieber gehabt haben äh, und, und äh, ohne Antikörperbildung das überstanden haben. Und wir haben viele, die nachweislich Kontakt gehabt haben und nie krank geworden sind. Also diese 100 Prozent naiv, 100 Prozent empfänglich. Wäre auch erstaunlich, denn wenn das Virus etwas ist, was von der Natur her kommt, das ist nicht davon auszugehen, dass es das wirklich so hundertprozentig neu ist, sondern gewisse Ähnlichkeiten. Und das können wir heute zeigen in der t zell die mindestens so wichtig ist wie die Antikörperbildung, können wir zeigen, dass das sehr wohl Kreuzreaktionen sind und dass sehr wohl Überlappungen sind. Gott sei Dank. Das ist eine ganz ähm, entscheidende Aussage ähm, gewesen, denn ich erinnere mich auch, dass die t zell einfach nicht benannt wurde. Ich erinnere mich an, Klär, an Erklärvideos, die AID und ZDF gemacht hatten, auch an einem Erklärvideo von MyLab und anderen. Es ging immer nur um diese Antikörperfragen. Und schon damals meinte zum Beispiel auch in dem ersten Interview von Yunanidis, ja, es gibt nicht nur im Immunsystem die Antikörper, sondern auch andere Mechanismen. Und, und deswegen frage ich mich auch da, wie, wie es dazu kam, dass das einfach nicht berücksichtigt wurde. Haben Sie da eine Erklärung? Ich glaube, dass das äh, gar nicht jetzt so groß geplant ist, sondern äh, das läuft ab. Auf der anderen Seite, wir sind ja auch nur äh, Einzelne, die die beschränkte Erfahrung äh, haben, äh, die politisch Verantwortlichen, und das ist in Österreich natürlich gleich bis zur Spitze äh, hochgepoppt, äh, die immer andere Erfahrung gehabt. Der äh, äh, Bundeskanzler in Österreich hat ja erklärt, Uh, ihn hat der israelische uh, Regierungschef überzeugt, wie ernst man das nehmen muss und dass das ein Massensterben wird und dass man das gar nicht ernst genug nehmen kann. Und dieser uh, 13. März, wo, 16. März, wo in Ischgl dann uh, uh, der Lockdown verkündet wurde, das war Folge auch von dieser politischen Bedeutung. Es gab äh, im, in Österreich sogar am 28. Februar, also sehr früh, hat man schon eine Taskforce als Beratungsgremium im Gesundheitsministerium etabliert. Ich glaube, so 21 Leute waren das. Und da ist man natürlich nicht nur äh, von der Agentur für Gesundheit, also von dieser Behörde, sondern es sind natürlich auch viele Universitätsprofessoren. Es gibt ja viele gescheite Leute. Äh, und am Ende des Tages, ich kann mich erinnern, äh, bei diesem Beratungsgremium war auch der Herr Bundeskanzler mal anwesend, hatte ich meinem Kollege, äh, pensionierten Universitätsprofessor, allen Ernstes äh, aufgefordert, äh, man muss es ernst nehmen, es, niemand kann ausschließen, dass Covid nicht doch so hochgefährlich ist, mit 30 Sterblichkeit, 3 Prozent Sterblichkeit. Äh, wir müssen den Leuten Angst machen, weil sonst halten sie diese Empfehlungen nicht ein. Angst machen, ist nach meinem Verständnis das Schlimmste, was man tun kann. Wenn man als Arzt äh, erwachsenen Leuten Angst macht und weiß, das ist nicht begründet, dann verliert natürlich der eine oder andere das Glauben. Aber nur um zu sehen, diese das ist medial ja bekannt. Also da sind ja die Protokolle öffentlich worden. Aber Experten empfehlen dem Bundeskanzler, er soll Angst machen, weil das Ganze so ernst ist. Regierungschef in Israel empfehlen das, ja, dass dann eben das ernster genommen wird, dass es vielleicht notwendig gewesen wäre. Das ist nur eine realistische Folgen. Und man darf ja auch den Nocebo-Effekt nicht vergessen. Also bei, wenn, wenn mir der Arzt sagt, oh die Krankheit ist ganz schlimm, dann wird sie vielleicht auch schlimmer. Ähm, und ähm, wir haben ja, also, Psyche und Körper sind ja eins. Aber äh, ich wollte zurück zu einer Sache, die Sie auch beschrieben haben und auch die Mechanismen ähm, aufzeigen. Es gab also die, die Testung war dann erst auf nationaler Ebene quasi von der Hausarzt war dafür gar nicht mehr verantwortlich. Man hat auch, ich meine, auch heute auch in Österreich, das habe ich gesehen, Testzentren überall, die auch separat sind. Das sind ja auch nicht die Hausärzte, die die Patienten da untersuchen. Ähm, also es ist und ähm, das, was ich was ich faszinierend finde, ist, dass das wirklich in allen Ländern, die ich kenne, so ist. Ich weiß, ich habe jetzt nicht alles 200 Länder der Erde besucht, aber aber in denen, in denen ich war, gab es separate Testzentren. Äh, war das nicht mehr beim Hausarzt? Ähm, es ist ja eigentlich ein Protokoll, was Sie hätten validieren müssen, sage ich mal, als die Behörde für öffentliche Gesundheit, oder? Nein, erstaunlicherweise ist es rechtlich derzeit so, dass Medizinprodukte, noch geltendem Recht, auch in Österreich derzeit, nicht evaluiert werden. Eigentlich eine Bankrotterklärung für das europäische Zertifizierungssystem für Medizinprodukte. Das ist mittlerweile gesetzlich geändert. Ab 2022 ist es für Medizinprodukte, die zum Nachweis von äh, Erregern mit Pandemiepotenzial. so steht im Gesetz, dienen notwendig, dass die Mitgliedstaaten das äh, erproben, bevor es eingesetzt wird, aber das war damals nicht. Ja, meine Frage war, das ist sehr interessant, aber meine Frage war noch was anderes, nämlich ähm, wie abgesprochen wird, wo und wie getestet wird, wer testet überhaupt? Ähm, warum, warum denken Sie, ist so systematisch in so vielen Ländern das Testen außerhalb der Praxen äh, Jetzt mittlerweile und schon seit Monaten. Ich glaube, kann man nur historisch sehen. Ich kann mich erinnern, mhm. dass am Anfang auch die Vertreter der österreichischen Ärztekammer, der Präsident ist Mitglied von diesem Beratungsgremium, massiv darauf gedrängt haben, dass Covid-Patienten separat behandelt werden, also nicht die Ordination aufsuchen. Es ist wirklich von der Ärztekammer die. Äh, das Ministerium getrennt worden, es ist auch dann separat aufgebaut worden. 14,50 ist bei uns diese Gesundheitshotline, wo man die Zahl 1450 wählt und dann kommt es, ist vom Ärztefunkdienst betrieben worden. Also man hat separat auch aus der Sorge heraus so interpretiere ich das, dass man wenn man Covid Patienten, Covid Verdachtsfälle in die Ordination lässt, dass die im Warteraum andere anstecken, vielleicht den Arzt anstecken, dann bricht das Gesundheitssystem zusammen. Also man hat diese diese im Nachhinein, wie wir wissen, unbegründete Sorge gehabt, dass dieser hoch ansteckende extrem gefährliche tödliche Krankheit ist. Was es nicht ist, es ist weder Extrem hoch ansteckend, da muss man aufpassen. Selbstverständlich ist es ansteckend, aber wir messen die Ansteckungsfähigkeit in der Medizin mit der Basisreproduktionszahl R0, nennt sich das. Und da gibt es Wertezahlen. Masern zum Beispiel hat eine Basisreproduktionszahl von 16, 18. Also in einer naiven Bevölkerung würde einer mit Masern 16, 18 andere anstecken, wenn keine Maßnahmen gesetzt werden. Influenza, was auch jeder kennt, hat 1,2. Und Ursprünglich hat man geglaubt, dass Covid eben auch sehr, sehr ansteckend ist. Wie gesagt, diese Aerosolübertragung, wo man wirklich gefürchtet hat, irgendwer singt und äh, die ganze Kirche steckt sich an. Äh, das hat sich alles nicht bewahrheitet. Äh, Im Regelfall braucht man diese äh, Distanz und die Amerikaner sagen mit Recht, dass die Distanz 6 äh, feet 1,80 Meter äh, um und auf ist. Wir haben uns auf 1 Meter äh, in Österreich geeinigt. Äh, das ist von Anfang zu Land unterschiedlich, weil es ja auch willkürlich gewählt wurde. Und wir haben einfach gesehen am Anfang, so nett es ist, wenn ich das auslagere, einfach um es schnell auf die Füße zu stellen, es hat nicht funktioniert. Wir haben äh, Patienten in Altenheimen, die, die 40 Fieber haben, Covid-negativ. Und der Patient geht zugrunde lediglich an Urosepsis, weil niemand die Urosepsis abklärt. Wir haben Kinder, die am Durchbruch hatten, Covid-negativ und liegt noch zwei Tage daheim, bis jemand draufkommt, dass der immer schlechter wird und was Kurgisches sein könnte. Wenn man wirklich geglaubt hat, wenn ich die Covid-Fälle herausfiltre, dann kann ich die Krankheit eliminieren, die verschwindet und wir haben die Pandemie überstanden. Zero Covid, heute kann man nur sagen, wer kommt auf die Idee. Wir haben als Menschen außer den Bocken nichts ausgerottet auf der Welt. Also, das ist ein bisschen bei Potenz. Und ich glaube, ich kann von der Gesundheitsbehörde aus eine neue Krankheit wirklich zum Verschwinden bringen. Das wird bei uns bleiben. Und nochmals, man hat am Anfang geglaubt, das ist eine hochinfektiöse, extrem gefährliche Krankheit. Und jetzt, nach zwei Jahren, akzeptieren wir, ja, das ist ein Winterinfekt, den wir auch in kommenden Jahren noch haben werden. Ja, dass Sie das akzeptieren, da bin ich sicher. aber... Die große Öffentlichkeit hat da ganz unterschiedliche Perspektiven darauf. Jetzt ist, wo wir so viel über die Anfänge reden, vielleicht noch den Punkt festlegen, an welchem Punkt waren Sie sich denn sicher, dass, dass es nicht so ansteckend ist und dass es nicht so gefährlich ist? Also Sie haben ja die Indizien schon gesagt, man kann vielleicht auch diese Studie aus Marseille zitieren, wo die Gefährlichkeit des neuen Coronavirus mit den anderen Viren verglichen wurde, die wir da im Preprint am 18. März schon veröffentlicht. Also es gibt da eine ganze Reihe Sachen, die, noch, die man noch, Diamond Princess und so weiter, die man erwähnen kann. Wann war der Tag? War das Mitte März, Ende März, Mitte April? Ende März. Denn äh, Ende März haben wir dann noch äh, nochmals, wie Ischgl war, haben wir ja gesehen, mhm. äh, wie das in Ischgl explodiert ist. Wir haben ja realisiert, wenn ich teste oder testen würde, denn vorher ist nicht getestet worden, dass natürlich äh, Ischgl die die Bevölkerung praktisch zu 70, 80 Prozent durchsäucht war. hat die Professor äh, von Lehr in Innsbruck ja ganz, ganz toll gezeigt. Sie hat auch gezeigt, dass es nur zwei Todesfälle in der einheimischen Bevölkerung gegeben hat, also eine Sterblichkeit von 0,26 Prozent. Mhm. Und die Auswertung von Professor Ionidis, der in Stanford die, die Meta-Analyse gemacht hat, kommt auf 0,25 Prozent. Das wurde dann letztendlich von der WHO übernommen im September und jetzt hat dann auch eine neue Meta-Studie gemacht, wo eine noch niedrigere Zahl angibt als Infektions-Todesrate. Ähm Sie haben mit ihm zusammen veröffentlicht, ist das richtig? Äh, Österreich ist, wenn es um Daten äh, geht, gar nicht so schlecht aufgestellt, wie unsere Steuerzahler im, im Regelfall meinen. Ja. Äh, anders wie in Deutschland, wo wir ja kein bundesweites System zur äh, Datenerfassung gehabt haben. Äh, oder wie in der Schweiz, was das auch nur kantonal gegeben hat, haben wir in Österreich Bedingt durch einen EU-Beitritt, der bei uns später erfolgt ist, haben wir für Abklärung Lebensmittelbedingter Krankheitsausbrüche, das hat die EU vorgegeben, sowas aufgebaut und dieses System, das Epidemiologische Meldesystem, haben wir eins zu eins für Covid verwenden können. Also das hat gut funktioniert. Und insofern haben wir als eines der wenigen Länder auf der Welt auch österreichweite Daten für Covid in diesem ökonomischen gehabt. Und dieser Datensatz äh, ist etwas, was natürlich äh, ganz toll ist. Das hat es vorher nicht gegeben. Die Engländer haben das fürs Gesundheitspersonal von Public Health England ausgewertet, sind auf etwas Ähnliches gekommen. Nämlich, dass eine durchgemachte, natürliche Infektion in etwa genau den gleichen tollen Impfschutz bringt, wie der postulierte für BioNTech-Pfizer-Impfstoffe. Also 95 Prozent, was ja toll ist und das haben wir können und diese Auswertung von Metadaten ist etwas, wo man als einfacher Arzt ein bisschen gefordert ist und Professor Ionidis ist in Stanford ja auf das spezialisiert und der hat uns dann natürlich geholfen, um die Qualitätssicherung und dergleichen einzubauen. Wahnsinn. Und ähm, was hat das jetzt für Ihr Narrativ gebracht und das Narrativ über Sie? Erstaunlicherweise haben äh, einzelne äh, Kollegen die Tatsache, dass Ioannidis Co-Autor ist, äh, als persönlichen Affront betrachtet. Man muss dazu sagen, Professor Ioannidis ist nicht irgendwer. Ich glaube, er ist einer der meist zitierten äh, Wissenschaftler im, im Bereich der Epidemiologie. Also, äh, er ist ein gebürtiger Grieche, aber hat sein Handwerk sicher gelernt. Äh, und äh, er hat eine Publikation rausgegeben, wo die Quintessenz war, dass die Lockdowns, also dieses Schließen aller Geschäfte, dass das nicht die Wirkung hat, was die Leute glauben. Und erstaunlicherweise sind da Leute, die auf dem Gebiet nie was publiziert haben, aber eben auch Experten sind, zumindest in den Medien, dann wirklich frontal auf, auf Ioannidis. Sein Studienansatz für falsch von seiner amerikanischen Arbeit. Mhm. Aber äh, das war eher, eher für mich erstaunlich, äh, dass, äh, wenn mir ein Ergebnis von einem Kollegen nicht passt, weil die eben gewünscht hätten, der eine oder andere, äh, dass ja. ein Lockdown äh, nachweislich was ist und der Bundeskanzler hat uns gerettet, wenn das dann nicht kommt, dass das dann ins Untergriffige geht. Wir hatten auch neulich in der narrative das Gespräch dazu vermerkt, wie die Empörung oder die Argumentation stattfindet, sagt halt auch viel aus. Also Sie haben jetzt, das habe ich zwischen den Zeilen verstanden, keine sachliche Kritik bekommen für die Studie, sondern eher so grundsätzliche Kritik. Also weil einfach das Ergebnis nicht passte und dann auch von Leuten, die gar nicht sich intensiv mit diesem Thema beschäftigt hatten. Das ist ja auch, was wir erleben. Also ich, Freunde von mir, Schulfreunde sagen mir, was du sagst, ist falsch, aber ich will mich damit nicht beschäftigen. Und das ist so ähnlich, oder? Also, ja. Ja, ja. Wobei man als so. Arzt das natürlich äh, schon, oder als älterer Arzt, meinetwegen alter Arzt, das schon auch äh, gelassen sieht, denn das ist einfach in der menschlichen Natur äh, wenn, wenn was Unangenehmes ist, äh, das erste ist, die Leute äh, leugnen es, äh, das zweite ist, sie äh, suchen und schuldigen, äh, der, der Schuldton ist, also die Einsicht, äh, und um das zu akzeptieren, das dauert eine gewisse Zeit. Ich kann nur noch mal sagen, diese Bilder mit den, mit den Leichensärgen, die in Italien abtransportiert worden sind, im Nachhinein ist lächerlich, wenn man sieht, wie die mit Schutzkleidung das machen, wenn man wissen, dass da kein Infektionsrisiko da ist. Wir wissen, dass in Bergamo das Hauptproblem hier war, dass die Leute gefürchtet haben, bei der Erdbestattung, haben, dass das Grundwasser kontaminiert ist. Aus dem Grund hat man die Erdbestattung praktisch eingestellt und Norditalien ist ein katholisches Land, da gibt es wenig Feuerbestattung. Also die sehr haben sich gestapelt. Viele Bestattungsunternehmen sind selber als K2-Personen von Berufsausübung abgetrennt worden, weil sie Kontakt hatten mit Infizierten von Verstorbenen. Also das ist eine Eigendynamik. Und diese Bilder, ich kann selber nur erleben. Ich habe ein, zwei Kontakte gehabt mit Lehrern, Gewerkschaften, die, die Lehrer vertreten, die wirklich der Ansicht waren, wenn man die Lehrer jetzt nicht für, für zwei Jahre Homeoffice gibt und die Schulen einstellt, dann, dann ist das mehr oder weniger geplanter Mord, weil wie will ich sicherstellen, dass der Lehrer sich nicht mehr im an Volksschulkind ansteckt. Um in den rational zu argumentieren, ist das ganz, ganz schwierig. Sie wurden ja nicht gehört offensichtlich, weil wir haben, Sie haben eben Ihren Wendepunkt in der Wahrnehmung beschrieben Ende März. Jetzt haben wir das. Wie lange ist das her? Mein Gott, das sind jetzt äh, was ist ein April, Mai, Juni, 13 Monate oder so, äh, circa. Ähm, und in diesen 13 Monaten war Ihr Urteil, obwohl Sie ja eigentlich dafür zuständig wären, äh, sachlich nicht das politische, äh, nicht das politische Handelt, Handeln, also nicht die basispolitische Handlung. Entschuldigung für meine. Ja, äh, ich selber zum Beispiel bin ganz, ganz froh, dass wir im September, September sind die ersten funktionierenden Antigen-Deste auf den Markt gekommen. Dass wir es geschafft haben, dass wir zeigen konnten, dass das für die Hochinfektiösen sehr wohl äh, relativ gute T äh, Sicherheit hat. Also wir finden, bei den frisch Infizierten, die erkrankt waren, haben wir mit dem Antigen-Deste plötzlich äh, Möglichkeit gehabt, dass jeder niedergelassene Arzt die Diagnose macht. Äh, wir haben es auch geschafft, dass die niedergelassene Ärzte über ihr normales Labor den Befund machen können. Das war früher gar nicht möglich. Wir haben, äh, wie, der erste Lockdown gekommen ist am 16. März 2020, äh, äh, hat es ja äh, äh, Publikation gegeben von Mathematikern. Äh, die Publikation ist dem Kanzler vorgelegt worden, sogar also nicht veröffentlicht, sondern dem Kanzler vorgelegt worden. Und da ist drinnen gestanden, dass äh, äh, 100.000 Tote zu erwarten sind. 100.000 Tote, wenn die äh, Basisreproduktionszahl nicht unter 1,7 äh, geht. Völliger Unsinn. Basisreproduktionszahl hat mit der effektiven Reproduktionszahl was gemeint ist. Also äh, Anfängerfehler in einem Dokument, was zwei amtierende Rektoren unterschreiben. Was soll denn der Politiker tun? Wem glaubt er denn? Zwei amtierenden Universitätsrektoren oder eben irgendeinem Dritten? Also ich glaube, da ist äh, äh das muss man realistisch sehen. Ich wusste am Anfang nicht, wie weit Kontaktinfektionen, Schmierinfektionen möglich sind. Das Virus ist sehr, sehr empfänglich. Das heißt, wenn das covid erreger auf zwei stück seife sieht, dann fällt es schon fast tot um. Also jede normale Haushaltsseife ist ausreichend. Wir haben lang gebraucht, bis wir in Österreich diese maßlose Anwendung von Desinfektionsmitteln in Schulen und dergleichen in den Griff gebracht haben. Gott sei Dank nicht mehr passiert, denn das sind ja feuergefährliche Substanzen. Und wenn der, der Volksschulkinder da das, was äh, Gott was kann passieren, äh, das ist alles nicht notwendig. Was nicht heißen soll, dass man nicht gelegentlich sich die Hände desinfiziert, wenn kein Waschbecken in der Nähe ist. Was nicht heißen soll, dass man nicht, wenn man heimkommt, sich sofort die Hände wäscht und auch untertags in der Arbeit. Also Hände waschen ist gut, aber diese ganze Desinfektionsmittel-Hysterie, Wir haben ja einen Mangel an Desinfektionsmitteln gehabt. Und das hat mir einen Griff gebracht. Wie hätte jetzt diese Epidemie ausgesehen, wenn es gar keine PCR-Tests gegeben hätte? Wenn es weltweit keine PCR-Tests gegeben hätte, wäre das nach meinem Dafürhalten niemand wirklich aufgefallen. Denn die ganze SARS-Diskussion, MERS-Diskussion ist ja nur von der PCR-Diagnostik. PCR-Diagnostik hat uns erlaubt, das zu diagnostizieren. Aber wenn wir PCR überhaupt nicht hätten, wären wir in dem Fall wahrscheinlich gar nicht draufgekommen. Warum? Man ist in Wuhan nur draufgekommen, und Anführungszeichen, weil man geschaut hat. Als Folge von SARS-1 hat es in China gesetzliche Regelungen gegeben, dass bei unklaren Lungenentzündungen von jungen, äh, gesunden Menschen, also ich rede nicht von dem 60-, 70-Jährigen, auf die ist mehr auf Wuhan draufgekommen. Und nur wenn ich hinschaue, komme ich dann drauf. Und diese Überlastungen, die natürlich im Intensivsystem sind, die sind wir auch bei Grippe und dergleichen manchmal Also Gangbetten, dass die Intensivbetten knapp werden. Also ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so im großen Stil aufgefallen wäre. Die Maßnahmen, die man setzt, wenn man wirklich merkt, dass da mehr Todesfälle sind, wie soziale Distanzierung, Kontakte reduzieren, Abstand halten, im medizinischen Bereich auf Mund- und Nasenschutz tragen. Die hätten wir automatisch eingeführt. Das tut mir auch immer. Das tun wir auch immer, wenn wir eine schwere Grippeepidemie haben. Aber es ist nichts, was in den Medien dann das große Thema ist. Die Winterinfekte werden kommen. Und ob das jetzt durch Schnupfen ist, durch Renovieren oder eben eines von den zig anderen, die wir ja nie untersucht haben, hat ja niemanden interessiert. Das Einzige, was wir untersucht haben, war Grippe. Grippe, weil es einen Impfstoff gibt und da braucht man die Daten. Also in dem Moment, wo es einen Impfstoff gibt, wird auch die Diagnostik hochgefahren ist wirklich notwendig, ist ist eine andere Geschichte. Aber ob da jetzt Covid dabei ist oder nicht, ich gehe davon aus, dass man im Herbst gut dran tut, wenn man Multiplex-Verfahren in der PCA etabliert. Was möchten Sie denn den Zuschauern noch auf dem Weg geben? Vielleicht ähm, neben diesen praktischen Tipps, die Sie gerade gegeben haben, so im Allgemeinen, was würden Sie sagen? Wie sollten Sie diese Krise möglichst gut überwinden? Ich glaube, wir sollten uns bewusst sein, dass ja nicht äh, Ältere, meine Generation, die einen Beruf schon haben, äh, den Hauptlast gezahlt haben, sondern wirklich Kinder und Jugendliche. Ich glaube, wir sollten in den kommenden Monaten schauen, dass man Kinder und Jugendliche äh, wieder ein normales Leben ermöglicht und äh, alles, was äh, äh, im Hinblick auf, auf äh, unnotwendige äh, Einschränkungen ist, kritisch zu überdenken. Kritisches Denken, das fordern gar nicht so viele Menschen, dabei ist es doch so offensichtlich wichtig für eine gesunde Demokratie und eine florierende Gesellschaft, weil wir brauchen viele kluge Köpfe und dazu gehört das kritische Denken, was man auch lernen und trainieren kann. Ich glaube, danke für die Impulse dahin und danke auch für die diplomatische Art, denn wir wollen mit unserer Sendung natürlich auch Brücken schlagen und Menschen, die anders denken, als wir verstehen, darum geht es ja.